Hallo zusammen, ich bin Arion, das ist der Sederig. Wir arbeiten im Betrieb Häusermann Metall GmbH als Logistiker. Und heute zeigen wir euch den Alltag im Betrieb. Kommt doch mal mit! Der Vorteil in dieser Firma ist, dass man immer begleitet wird. Bis zu einem Punkt, wo man selbstständig arbeiten kann. Und dann auch wirklich selbstständig arbeiten kann. Mir gefällt am besten das Arbeiten im Team und das Staplerfahren gefällt mir auch sehr, da nehme ich viel Spass dran. Das Wichtigste, was man für die Lehre mitbringen muss, ist eine äh, gute Zusammenarbeit im Team und äh, dass man interessiert ist für den Beruf und auch für die Firma. Mir gefällt am besten, dass ich halt mit dem Stapel fahren kann, das gefällt mir sehr. Und halt, dass ich auch selbstständig rüste und kommissionieren kann. Also im ersten Lehrjahr sollte man dort helfen, also man lernt rüsten und kommissionieren. Im zweiten Lehrjahr schaut man den und den an und im dritten Lehrjahr ist so alles, so war Eingang, war Ausgang, Rüste Rüsten und man ist eigentlich mehr selbstständiger. Das war unser Alltag. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich doch noch heute. Ciao, Ciao zusammen. zusammen.